Hallo Leute, ich bin Kim und ja, momentan habe ich mal überlegt, ob ich mein YouTube einfach auf Deutsch machen soll, damit die Deutschen auch mein Video so gerne anschauen kann. Und mit dem ich auch mein äh, Deutsch verbessern kann. Deswegen ja, mache ich das auf Deutsch. Und noch besonders ist, äh, heute habe ich noch ein Geschenk gekriegt. Und zwar Valentinsgeschenk. Obwohl ich momentan so single bin. Wie ihr seht, also hier habe ich meine Daniel Wellington Uhr von letztes Jahr. Und die haben nochmal für mich diese Valentinstag-Geschenk geschickt. Ja, auf jeden Fall bin ich sehr glücklich. Die haben sogar hier so schön verpackt und ja, das ist richtig schön für die Solo-Live. <lacht> genau und das war sogar ähm, ganz ganz brandneue äh, Daniel Wellington Uhr. Und die hatten immer so eine ähm, Bellcrow gehabt, aber momentan die haben neue äh, Uhr und zwar hier. Ich kann sagen, so eisen sozusagen und dann das sieht total schlicht aus eigentlich also ich wollte auch so ein Uhr kaufen, weil ich immer so ein Belko habe und das fand ich ziemlich so zu basic und dann, ich wollte eher so äh, Klassik-Uhr haben deswegen habe ich das da gekriegt und ja, und das ist äh, richtig schön also hier kann man sogar so zumachen Genau, dann sieht man hier diese, ähm, wie nennt man, so eine extra Detail nicht, sondern ganz schlicht und dann so macht man auf. Deswegen das fand ich am besten. Also das ist wie schlicht und das sieht so wie äh, ganz teuren Uhr. Die zwei sind richtig, richtig anders. Und für diese Uhr habe ich auch noch ein Geschenk gekriegt und zwar diese braunfarbe velcro habe ich gekriegt das ist aus Räder ähm, wie gesagt also diese Uhr kann man diese Link nicht ändern aber das da kann man schon ändern deswegen extra habe ich diese habe ich diese velcro bekommen und dann hier wenn ihr so ein Uhr diese Uhr kauft dann kriegt, kriegt ihr so ein ähm, Werkzeug und dann hier kann, könnt ihr das einfach drücken dann kommt das automatisch raus, genau und dann ihr solltet dieser diese Teil wirklich aufpassen, das ist sehr wichtig und dann, ich tue mal das da auch raus und dann jetzt solltet ihr das da hier so einbauen. So, habe ich eingebaut und kann ich dann jetzt das tragen. So ist fertig. Und ich finde, das ist ja viel besser, weil ich hier so schwarz und goldene Farbe habe. Und dann, wenn diese braune Farbe ist, dann sieht es total wie Herbstgefühl oder Wintergefühl. Und ja, das sieht es wieder total anders. Wenn du mal das trägst, du kannst sagen Stockbänder trägt, dann sieht es total so ein bisschen sportlich aus. Aber jetzt sieht es ganz wieder klassisch aus. So, das finde ich voll guter Vorteil. Dann, beim Daniel Wellington kann man wirklich ganz einfach das ändern. Und dann da kannst du ja viele verschiedene Style finden. Und für euch habe ich auch ein paar Nachrichten mitgenommen. Und zwar: Es gibt diese Valentinstag-Events bis 17. Februar. Deswegen, wenn ihr da bestellt, dann könnt ihr so ein Packung kriegen. Also diese schöne Mad ähm, packung Und dann. Ähm, da könnt ihr ein so äh, Geschenkkode und zwar so Mac eingeben, dann könnt ihr auch natürlich äh, bis 15 Rabatt kriegen. Und dann bald komme ich mit normalem Video wieder. Okay, alles klar. Dann ähm, vielen Dank Daniel Wellington, die zwei Uhren und ähm, schönen Tag noch. <lacht> Tschüss.